Wir haben Belege wie Rechnungen, Quittungen, Kontoauszüge und wir wissen, diese Belege müssen gebucht werden, denn ein Beleg beinhaltet ein oder mehrere Geschäftsfälle. Bevor wir aber buchen, das heißt in die T-Konten eintragen, machen wir die Buchungsanweisung. Diese Vorkontierung haben wir bisher über einen Stempel gemacht oder über eine Liste oder beziehungsweise Tabelle. So, Jetzt gibt es aber eine wesentlich einfachere Darstellungsweise dieser Buchungsanweisung. Und die heißt Buchungssatz. Und wie wir einen Buchungssatz bilden, das schauen wir uns in diesem Video an. Wir haben folgenden Geschäftsfall. Ein Kunde bezahlt eine Rechnung per Banküberweisung 5.950 Euro. Dazu überlegst du dir jetzt wieder die vier Fragen. Also kurz auf Pause drücken. Und dann machen wir gemeinsam die Vorkontierung. So, also füllen wir es aus. Einmal B für die Buchungsart Buchung. Dann haben wir ein Datum drin stehen. Und dann kommt immer erst das Konto, das im Soll gebucht wird. Und dann anschließend das Konto, das im Haben gebucht wird. Also einmal Konto Bank und einmal Konto Forderungen. Dann haben wir eine Buchungsnummer. Und natürlich den Betrag, den wir buchen, nämlich die 5950 Euro. Das ist die Vorkontierung. So, und jetzt habe ich gesagt, Buchungssatz als Buchungsanweisung ist wesentlich einfacher aufzuschreiben. Das liegt vor allem daran, dass wir bei einem Buchungssatz wirklich nur die relevanten Dinge aufschreiben. Das heißt, wir lassen einmal die Buchungsart weg, das Datum lassen wir weg... Und die Buchungsnummer interessiert uns bei einem Buchungssatz auch nicht. Bei einem Buchungssatz interessieren uns nur die Konten, also die zwei Konten, die betroffen sind, und natürlich der Betrag. So, und den schreiben wir genauso auf, wie jetzt auch hier dasteht, Nämlich links einmal das Konto, das im Soll gebucht wird, und dann anschließend das Konto, das im Haben gebucht wird. So, und dazu schreiben wir die Beträge, und wir setzen das Wörtchen an dazwischen. so dass wir also jetzt einen Buchungssatz haben, der wie folgt aussieht... Bank 5.950 Euro an Forderungen 5.950 Euro. So, wir können uns merken, wie bilden wir einen Buchungssatz. Das Konto, das im Soll betroffen ist, steht links, das Konto, das im Haben betroffen ist, steht rechts und durch das Wort an werden Soll und Haben Buchung voneinander getrennt.